Hallo meine Pokefreunde und Pokeleuten, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Äh, heute werden wir den Stinkepilz mal sehr gründlich untersuchen, würde ich mal sagen. Ähm, mir wurde gesagt, dass äh, die Sonnenblume viel besser ist als der Sonnenpilz, auch wenn der Sonnenpilz viel schneller ist als die Sonnenblume. Ja, aber es ist mir egal, weil es geht um Pilze jetzt. Also nehme ich die Pilze, so, es ist mir egal. Ähm, hier, zack, und noch eine. Äh? Sagen wir nehmen die hagelzucker -Warte. was haben wir denn hier? Ja, doch, wir, komm, komm, mach mal. Machen. Machen die hier sind beide einfach nur stärkere Version als wie die. Ja, das sind die gleichen, so gesehen. Können auch gleich mal verwenden. Die, die sprühen halt so Gestank raus. Mit den so Blubberbläschen und so, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber. Ihr werdet es ja noch sehen. Ich sie gleich auswählen werden Oh, uh, kommt er auch. Hier. So, nochmal so ein Pils. By the way, sind ab jetzt, wo ich es hier wieder aufnehme, habe, ich jetzt auch alle Folgen bisher hochgeladen. Und jetzt kann ich auch euer Feedback sehen, dass ich das Spiel wohl... Einer ist gefallen, der nicht. Oh, da kommt er. Okay. So, also, dass jeder anders bei dem Spiel. Manche mögen es, manche nicht. Alles klar. Die Nuss möchte ich eigentlich noch nicht verwenden, weil ich nicht weiß, wie ich die aufstellen soll. Bin mir da noch nicht wirklich sicher. Ja komm, dann mache ich ihn doch mal irgendwo hin. Äh, hier kann der fräsen. Kann der fräsen, fräsen. Oben um, okay um noch einer. Okay. Mittlerweile sind wir schon bald bei der Hälfte. Ich hoffe, wir werden in dieser Folge auch zur Hälfte dieser, dieses Areals kommen. Wie auch immer, wie ich das sagen soll. <lacht> oh, jetzt können wir sogar einen Pilz uns leisten. Ich würde sagen, die machen wir immer ganz vorne, halt direkt da vorne. Weil ich glaube, der kann auch nicht so weit sehen. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ja, aber ich glaube, dass er auch nicht so weit sehen kann. Ich will jetzt hier einfach mal. So einen hinsetzen und hier noch Minus. Okay, das ist easy. Oh, jetzt wackeln endlich. Okay, nice. Geh weg, Alter. Hier seht ihr das. Sehr, sehr, sehr stark. Aber ich glaube, die sehen halt nicht von so weit von, von, von der sich aus. Also ich glaube, die von hier, wenn ich hier setzen würde, wäre das vollkommen unnötig. Weil dann würden die das nicht sehen. So halt wie die hier. Aber ich weiß es nicht. Und ich habe wieder rausgeklickt. Yay! Ich krieg jede Folge raus. Juhu. Super, yay. Okay, nee, aber. der Das gibt's nicht. Hör auf zu fressen! ihn! Der, der frisst richtig! Ja, die, die können wir bei nur mit den Stinkepilzen killen, deshalb brauche ich mal ganz schnell wieder. Okay, so ja, genau, ich wusste es. Der kann von dort nicht sehen. Dachte ich mir schon. So, da kommt er nicht durch. Ihr seht schon... Ich weiß Fliegenglitter. Ich Fliegen zombie so. Komm schon, gib mir mehr. Mehr Sonnenenergie. Okay, nice. Oh, hier habe ich keinen. Hier habe ich keinen. Schnell. Okay. Okay, so, so ist es so besser, so ist viel besser, okay. Hier nochmal einen hin. Jetzt bin ich nur oben nicht gesichert, das ist das Dumme. Die werde ich bei dem auch gleich wegmachen. Ich werde die gleich zu den ähm, Hagezuckererbsen ersetzen. Das Ding ist, was ich nicht gecheckt habe, man braucht die nur einmal pro Reihe, weil zweimal pro Reihe ist unnötig, weil die machen die nicht noch, noch langsamer und die machen auch nicht mehr Damage als die. Das habe ich jetzt auch gecheckt. So. So, dann werde ich jetzt auch die sparen und dann habe ich eigentlich alles fertig. Das ist auch schon jetzt fast die große Welle ankommen. So, der Arme hier, der ist noch am Wein. Der Arme. Guck, so traurig. So, jetzt können wir uns dann einen leisten. Ich mache ihn mal hier oben hin. Aber ich weiß, dass von hier immer welche kommen werden und uns angreifen werden. Das ist halt so blöd, weil hier stehen die meisten und der ist schon so ange angebissen. So. Ich glaube, ich werde ja auch extra mal so ein Hintun in der Stelle Da, da seht ihr, da kommen die immer raus. Aber das können wir auch äh, äh, später im Spiel irgendwann auch wieder wegmachen. Kommt aber einer meiner nach zu spät, dann braucht man das nicht mehr so unbedingt. Okay, ja, stimmt, Geld brauchen wir auch noch. Muss ich mit achten, dass ich auch noch genug Geld einsacke. Das ist ja zu. Kein Geld für mich, hallo, da. Okay. Und das war's auch schon. Alles so hinsetzen, was ich eigentlich haben wollte, da genau das meinte ich. Das hier, okay, So spät, da. ich dachte eigentlich, das kriegen wir irgendwie ab siebten oder so. Grabfresser, pflanzen ihn auf einem Grab um ist zu entfernen. Kostet zwar viel Geld, aber es also nicht Geld, sondern viel Sonnenergie. aber egal. Hey, willst du einen Platz kaufen? aber er kostet 57 aber du kannst dann in jedem level unter 7 statt nur 6 7 und statt nur 6 Samen wählen wieviel du das? Äh, ja mach's machen Klosso wenn du 5000 gespart hast verkaufe ich dir das 8 Samenplatz Plätze extra blem blem bis dann Dankeschön Dave ja jetzt haben wir hier das mal das heißt wir können das gleiche machen wie vorhin so diesmal haben wir noch einen hier und äh, der kostet einfach halt ein wenig zu viel, finde ich. Ich weiß nicht, ich, ich, ich dachte eigentlich, okay, jetzt, jetzt komme ich mir vor wie ein Idiot, weil ich dachte eigentlich, da kommt viel später im Spiel, aber kommt er gar nicht. Hier, weil jetzt kommt viel, viel mehr Gräbe im Spiel. und Das ist halt schon ziemlich nervig. Okay, passt. Dum, dum, dum, dum. Bum, bum, bum, bum. Okay, da oben kommt ein Sehe ich da oben noch mal einen hin. Warum nicht? Du, du, du, du, du, du, du. Okay. So, da unten können wir rein pflanzen. Also, ich. Mir, mir macht das Spiel eigentlich sehr viel Spaß. Und ja. <lacht> keine Ahnung, was ich sagen wollte. <lacht> ich wollte irgendwas sagen, aber was vergessen. Na komm, kill den. Blöde, er ist doch eh schon tot da macht es doch egal ob der nochmal getötet wird Brain. kriegst keine brains von mir meine brains sind top geschützt kriegst du nicht ja super schön hier aber das ist ja auch egal Oh, jetzt können wir auch die anderen bauen, aber noch nicht. warte oh, die möchte ich irgendwo hinbauen, oder? So. Okay, alle Sonnenpilze habe ich. Ich mag das einfach mehr, wenn ich anstatt Sonnenblumen die Sonnenpilze habe zu den Pilzen. Weil Pilze, Pilze, ich finde, das ist viel schöner. So, jetzt hier. Keine Chance, der Zombie. Ich weiß gar nicht, wie stark jetzt ist. Ich glaube, ich das noch stärker als solche. Ich meine, als solche, meine ich. Ähm was mache ich da jetzt bei dem? Ich sage, ich mache hier nochmal so ein hin. Jetzt seht ihr den, okay, jetzt seht ihr den. Ich glaube, wenn er jetzt hier hinten wäre, dann würde er nicht sehen. Jetzt zur Sicherheit da nochmal so eine Walnuss machen, damit get -get -get oh, oh. wir nicht getroffen werden. so. wir Kommt hier nochmal eine Pflanzenfresser. Äh, Grabfresser meine ich natürlich. Und kriege dafür auch immer. Stimmt, man kriegt dafür auch Geld. Das fällt mir wieder ein. Stimmt, da kriegt man ja Geld für. Da war ja was. Da oben kommt einer, aber der wird's schon. Ah oh nein, das habe ich vergessen. Der kann die auffressen. Oh nein, bin ich doch Oh, das habe ich gerade nicht gecheckt. Da kann ja auffressen. Oh nein, oh nein, kill ihn, kill ihn. Das kann ich mir doch mal holen. Doch, so, okay. mir Money. Money, money, schön. So ma, Mama, mama. Okay. Ey, was machst du da? Nee, nee, nee. Alter, wie der beiß, wieder, wieder kauen mag. Und so. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Und. Uh. Okay, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, stell hier einen hin. Wohl, oder? Greifen die den immer an? Sehen die den immer? Ich, ich check gar nichts mehr, by the way. Irgendwie. Okay, jetzt kriegen wir genug. Jetzt können wir hier nochmal. Ach, ich habe gar nicht gesehen, welche Zombies kommt. hast. Es gibt hier Springer. Nein! RIP. RIP. Und tot. Und da ist er tot. Na, klasse. Gelin. Geil, Money. Richtig viel Money sogar gekommen. So, hier nochmal einen hin. Dann so, nochmal eine Walnuss. So. So will ich besser geschützt. So, dann machen wir hier nochmal. Dann kriegen wir wenig, zumindest wenig Geld. Alter, wie die kauen! Das nervt mich! Die sollen nicht kauen! Meine armen pflanzen! Das gibt's doch nicht! Das kann ich doch nicht machen! Man. Das, das kann ich nicht machen, meine armen pflanzen! Die haben auch Gefühle! Very, very sad life. Ah, da sehen wir den. Und dann Zombie. Wie ah, cool. Brains. Oh, da ist er ja schon tot. Da wollte nur die Brains haben, Mann. Und ich wollte nicht rausklicken, Mann. Und das frisst er den auf, dachte ich mir. Aber der wird sterben, der wird sterben, der wird sterben. Der wird doch sterben. Ja, okay. So, da oben noch ein hin. Es sind zwei Wellen. Okay, dann habe ich noch genug Zeit. ich wollte erstens noch hier das überall das Geld einsammeln. Und noch die hier reinbauen. Oh, okay, okay. So, der kriegt jetzt richtig aufs Maul. Hm. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat, aber der wird nicht mehr lange aushalten mit seiner Tür. Beim Sein Fliegennetz, was auch immer. Das ist aus wie die Tür, finde ich. wenn die 12 gerade fallen kommt, zwar mache ich das. Ja, nein, kommt mal, da kommt beidig, beidig. Beidig. Yes. okay. So. Oh, ich hab Oh nein, ich hab gedacht, ich hab gedacht, ich hab genug. Mist. So jetzt aber, jetzt hab ich genug. Money, danke schön. Ich hab 5000 hatte gesagt, ne? Ich glaube, ich hab 5000 gesagt. Ja, dann brauche ich auch ziemlich viel Money. Die goldenen Bunny, by the way, viel viel mehr. So, so. ja so, okay. also auch eine gute Taktik einfach Schwachen einfach vor dem setzen damit er nicht deine den Zombies auffrisst macht da auch viel mehr Sinn als das hobby zu opfern weil das kostet zu so viel so viel am Ende so Grabsteine auf und gibt mein Geld her alter ich mach den schon mal weg damit ich jetzt Jetzt, 5, 4, 3, 2, 1, so, okay. Und da sind wir fertig. Da sind wir durch. Da müssen wir noch warten, bis die Welle kommt. Die kommt jetzt gleich. Dann okay, können wir gleich ein Minispiel spielen. Yay, ein Minispiel. Da ist der schon wieder, Alter. Was will der hier? Nein! Das hat sich getroffen. Jetzt aber. Oh, okay. D -d -d Dann halt so. Yes! Nice. Wie viel bringt die? 100? Das ist halt richtig krass. Ich dachte, Geld wäre selten. Ja, soweit ich weiß, nach dem nächsten Samenpaket kann man dann richtig so kann man wirklich nachher in so einem Shop kaufen. Aber die Sachen sind dann richtig teuer, das sage ich euch. Das ist ja schon wieder. Nein, du kommst ja nicht durch. Okay. können wir noch zuschauen, ne? Und das Geld einsammeln, was sie droppen. Das ist richtig. Komm, Geld her. Ah, geil. Geld. Yay, money, money. Und das Ver... Was? Das Verstandlexikon? Was steht da? Ein Lexikon haben wir bekommen. Das kann ich sehen. Das Verstandlexikon. Irgendwie sowas. Lass mal sehen, was ist das? Vorstand, ach so, da steht das Vorstand. Okay, es listet alle Pflanzen und Zombies auf, die du triffst. Oh, was so ist sowas wie ein Pokédex oder <lacht> Guter Vergleich, Mike. <lacht> ja, ist es okay. Das wäre ja am Ende des Plays eine Zusatzfolge. Dann noch alle zeigen. Äh, jetzt machen wir das aber nicht. Ja, okay. Oh, jetzt kommt mir Spiel. Yay! Blablabla, hast du schon mal Audi Zombie gespielt? Das ist genauso, als würde man Eichhörnchen jagen. Blablabla, du weißt schon, diese wuscheligen kleinen Nagel, die lächelnd in den Rasen buddeln. Ja, genau so. Und nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies. Und Schaufel gibt es einen Holzhammer. Und statt mir hast du sie Platz. Oh, wie cool. Aber oh, links, die kann ich einfach abhauen. Ne? Peng! Du, du, du. Das wird easy. Ihr habt keine Chance gegen Oh, geil. Was? Wie cool. So, machen wir so einen noch hin, oder nicht? Ich brauche das Money, deshalb mache ich das jetzt. <lacht> ich bin money-süchtig, Alter. Seht ihr, wie viel man nicht wert das ist einfach nur krass. du oh, yeah, yeah, yeah. Gib mir endlich meinen Son meine Sonnenenergie her. Was? Warum kommt jetzt ein neuer Grab? Warum sind die so schnell? Ich sehe mal wie schnell die sind, Alter. Nee, nee, nee, nee. Ihr kommt nicht durch. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh, oh, ja. Danke schön. Nein, nein, nein, nein, nein. Ihr kommt mir nicht durch. Nein, nein, nein. Oh, Energie. Nice. So, tot mit den. Tot mit den Untoten. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein. Okay. Jetzt aber. Das macht mir voll Spaß, muss ich sagen. Viel, viel mehr Sonnenenergie, das finde ich gut. Cool. Oh, die, die tanken zwei jetzt. Die mit den Dings auf dem Kopf hier. Oh shit. ich kommt viele von denen. Okay. Ja, nein, wir kriegen so viel Money. Komm, ihr habt keine Chance. Oh, die spawnen einfach nochmal neue. Was ist das denn für ein Betrug, Alter? Ich zeig die an, ey. Ich zeig die Zombies an. Die sind voll gemein, ey. Okay, nice. Money. Haha, was jetzt? Ich glaube, es kann nicht weniger als diese Anzahl hier haben. Aber wenn ich den jetzt wieder wegmache, glaube ich, kommt nochmal ein neuer. Oder? Oh, bis jetzt noch nicht, bis noch nicht. aber ich kriege keine Sonnenenergie. <lacht> Wie lange dauert das eigentlich? Ah, oh, nicht mehr lange, okay. Oh, jetzt kommen wohl viele Gräber. Nee, aber es kommen wohl viele Zombies. Ah, easy, kein Problem. Und wir kriegen dafür einen neuen Pilz, der auf Drogen anscheinend ist. Und ich habe einen Schiefen bekommen, weil ich nicht sehe. Einen Hypnopilz lässt einen Zombie für dich kämpfen. Oh, krass. Oh, die sind ja nice. Oh, jetzt verstehe ich Football-Zombie. Nein, die gibt es jetzt schon. Oh nein. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr in der Folge. Die Welt, obwohl. Ah, schauen wir das, schauen wir das nicht. Ich würde sagen, mache ich die Folge jetzt extra lange oder mache ich sie jetzt nicht lange? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich lasse die Folge jetzt so. Wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so gefallen, wie sie mir gefallen hat. Wenn ja, dann lass doch eine positive bewertung das würde mich sehr freuen. klar, auch, war auch ganz nice, wenn du nicht abonniert habt. Warum hat er nicht Macht's einfach. Abonniert mich. Ja. Yeah. Haut rein und schau. Bis zum nächsten Mal. Ja.